Willkommen zurück zu Kirby's Dreamland 2 und hiermit auch mit Level 5, der Red Canyon. Da fangen wir direkt an. Ihr seht schon, die Welt ist ein bisschen größer als die anderen. Es gibt jetzt 5 Level. Du, du, du, du, du, du, du. Und es ist ja alles schön rot, wie auch der Name vorhin schon gesagt hat. Red Canyon. wer uh, gedacht? Uh, oh, das sind Steine. äh, Steine. Ja, das ist ein Stein hier. Das sind äh, Blöcke, die nach der Zeit kaputt gehen, wenn man drauf steht. Okay. Oh, was macht er? Er schießt. Oh, nein. Ah, okay. Ja, man muss erstmal, wenn man zum ersten Mal bei dem Boss ist, muss man erstmal mal rausfinden, was er so macht. Okay, meine Fähigkeit ist nicht gut. Weg damit. Die ist nicht gut. No, no, no, no. Ich bin gesprungen. Aber dann halt nicht. Ach, das kann ich nicht äh, aufsaugen. Okay. Ah, verdammt. Ja, ich bin tot, oder? Uäh, nein. Ich bin wahrscheinlich tot. Oh, ja, das erkennt man, wenn er die Attacke macht. Ja, deswegen hier. Dann erkennt man es. Oh, knapp. Bam. Okay. Komm schon. Komm schon. Nein. Das gibt's nicht. Da kommt der Hand hoch. Sollte man aber nicht falsch verstehen. Bam, da ist er down und wir kriegen natürlich die Elektrofähigkeit. Und Rick. Hey Rick. Nehme dich gerne mit. Okay. Ich konnte gerade aus irgendeinem Grund nicht springen. Okay, jetzt kann ich wieder springen. Okay, keine Ahnung. Hat das Spiel gleich ein bisschen gebraucht, damit es nicht, Ob es gerade gelekt hat oder so. Wir ja, machen weiter Okay da wird man ein bisschen versuchen Wie man sich traut Weil die wissen schon, dass man hier Rick bekommt Wow, okay Das ist auf jeden Fall schwer hier mit Rick, aber Wir sind natürlich keine Noobs Sondern Profis, deshalb schaffen wir das hier auch Ohne Gegentreffer Äh Ich wollte gerade sagen, als ob ich diesen Block nicht kaputt machen kann Das wäre mir neu vor allem muss man es hier. Also, ein bisschen mag ich das Level. Das baut so ein bisschen drauf auf, auf die Fähigkeit, die wir haben. Und auf den Charakter. Das finde ich sehr cool. Müssen wir nach unten? Ich glaube schon. Schnell, ah! schnell, schnell, schnell, schnell. Nein. Ach, man, ich habe doch gesagt, schnell. Oh, aufpassen. Oh, mein Gott. Was? Oh. Oh. Ups. Well, das war's dann, glaube ich, oder? Ah, mit ein paar Treffer komm ich noch hoch. Ja, da habe ich leider einen Fehler gemacht. Ich habe es halt zu spät äh, gecheckt. Tut mir leid. Okay, den kriege ich jetzt von hier aus nicht. nicht vielleicht? Den kriege ich, okay. ich mal auf. Ich habe Gegner von so zum Schießen, aber nee, gibt's nichts. Okay. Okay. Ja, okay, gut. Irgendwie will ich das Level nochmal neu machen. Jetzt habe ich halt meine Fähigkeit nicht mehr. Ich hab's voll kackt. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich reset noch mal kurz das Sehr, sehr interessant zu wissen, dass es hier oben ein One-Up gäbe. Und falls ihr nicht wisst, wo ich gerade bin. Ich bin hier. So, ich habe aber extra ein Safe-Set gesetzt. Denn ich möchte dafür meinen Rick nicht abgeben ja aufpassen dass ich hier nicht runterfall. Hier ist es ja einfach runter zu In den Slopes. So, den Sprung. Okay, gut. So, und das Level ist auch dafür gut, dass falls ich jetzt nochmal getroffen werde, dass ich nicht nochmal alles verliere und dass ich alles neu machen muss. denn Ich habe jetzt zwei, dreimal versucht nochmal das Level bis hierhin durchzuspielen. Mit der Fähigkeit, also so gesehen besser zu spielen als vorher. Okay. Bye bye. Bye bye. Muss ich schön aufpassen, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Challenge, finde ich. Oh, das sollte ich vielleicht nicht machen. Aber wie komme ich denn da durch? Hier kann ich ihn besiegen. Wow, oh, wow, oh, okay. Keine Ahnung, was ich da hätte machen sollen. Konnte ich nicht besiegen. Habt ihr gesehen? Ah, schlechter Sprung, schade. Egal, nett, so wichtig. Okay, dann machen wir halt weiter. Ach. Igel, dann können wir von unserem Rücken aus angreifen. Müssen wir uns halt immer wieder umdrehen, damit die Attacke halt Sinn macht. Das mag ich halt nicht. Ja, seht ihr, die Attacke macht keinen Sinn, wenn man die von vorne hat. Macht ja keinen Sinn, denn das ist keine Hitbox. Ah. Ja, ich kann das nicht gut. Aber kann sowas gerne machen. Das macht schon Sinn. Zack, so. Ich glaube, die Fähigkeit ist noch so ein bisschen angepasst. In das Level. Nein! Oh, ich wollte mich gerade umdrehen. Hier ist das knapp. Zack. Zack. Gut. Okay. Wider Gates. Oh, Bosskampf in schön grün. Gameboy-farbig. Oh, verdammt. Rick ist tot. Ja, die... Oh, cool, das kann ich aufsammeln. Ja, die Begleiter, die opfern sich immer für einen, falls ich es noch nicht gesagt haben sollte. Aber haben wir bestimmt schon gesehen, etwas. Was? Den konnte ich jetzt nicht aufsammeln? Okay, das möchte ich jetzt nicht. Ach, hä? nee. Vielleicht kann ich ihn erst aufsammeln, wenn er geschmissen wurde? Ah, ja. Und tot. Was kriege ich? Ah, Cutter. Und Kuh! Hi Kuh! Oh, Scrolling-Level. Ich scrolling level liebe. Ja, man muss halt ein bisschen a spammen dann guckt man auch an die ganzen Secrets ran, Mike. Nicht vergessen. Oh, da oben ist was. Ich will, ich will wissen, was oben ist. Oh, oh, oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Oder ist es einfach nur Passages gibt. Ich glaub schon. Ach, scheiß drauf. Den hab ich jetzt leider nicht mehr bekommen. Hä? Was? Der ist nach oben geschwommen. Der ist so nach oben getaucht, ohne dass ich es gemacht habe. Na, nee. Nee, du. Oh, ich kann es nicht... Oh, ich kann das Level nicht beenden. Aber ich will das Level nicht ohne Kuh machen. Och, Mann, Das ist doch gemein. Ich will das Level nicht ohne Kuh machen. Egal, komm, dann schwimmen wir mal hier unten lang. Aua. Oder auch nicht. Nee. Schwimme ich lieber nicht unten lang. Oh. Ah, das war eine gute, das war eine gute Idee. Gut. Okay, vielleicht doch nicht. Schnell, schnell. Okay. Yes. Dann machen wir das ja vielleicht ohne Crew. Ich meine, was habe ich jetzt bitte für eine andere Wahl? zu resetten? Könnte ich machen, aber will ich dann noch mal Ah, ich weiß nicht. Oh verdammt, ich hab's verkackt. Ich bin tot. Moment, was? Jetzt kriege ich Rick? Moment. Was läuft? Das sieht cool aus. Aber... Okay, ich, ich bin gerade sehr verwirrt. Also zum einen, ich habe Rick und zum anderen, was ist das mit für einer Animation? Kann ich das ja überhaupt mit Rick schaffen? Ist das nicht Hard Maut Air und nicht Easy? Ja, ist auf jeden Fall viel schwieriger als vorher. Nee, ich muss nochmal restarten. Uff. Ist das irgendwie ein Witz oder so? Soll ich das lustig finden? Okay, da schießt so ein paar Schallwellen. So, so, soll ich das jetzt lustig finden, dass ich die ganze Zeit alles bekomme außer Kuh? Oder was? Also, ich finde es jetzt nicht lustig und ich werde jetzt auch die Sternchen nicht einsammeln, weil die habe ich schon habt, Nur habt ihr Spiel halt jetzt gestartet? So, aber jetzt, naja, gut, dann können wir jetzt zumindest hier unten lang und gucken, was es hier gibt. Ja, gut, da gibt es nicht so viel, gibt es halt ein paar Räder und wenn nicht. Aber trotzdem können wir es zeigen. Hey, hey, egal, dann ist das halt jetzt so. War ich hier schon? Ah, hier sind wir gestorben. Okay, gut, dann kommen wir zumindest noch mal weiter. Äh, ich gehe nach oben. Cool, hat zwar ein bisschen gedauert, aber jetzt habe ich ihn wieder. Ha, cool wegen cool, ach egal. Ich muss ehrlich gestehen. Ähm, ja. Motivation liegt ein bisschen runter, wenn man so oft failt und dann alles nochmal neu machen muss. Und dann heißt es nur noch Try and Error, ob ich die richtigen Sachen bekomme oder nicht. Und äh, ich wollte jetzt einfach unbedingt wieder Q haben. Und ich habe mir sogar so gedacht, wenn ich jetzt nicht Kuh bekomme. Äh, Mache ich es einfach als ganz normales Kirby Aber ich weiß nicht, ob ich es eingeblendet habe, aber ich habe es einmal kurz versucht und äh... Ja, war nicht so einfach. Oh, verdammt! Oh. Ich habe mich ja hab ganz vergessen, dass diese Stelle ist. Und jetzt können wir auch easy an das... Okay, ich äh... Ja... Uff... Nein, das können wir nicht machen! Das können wir nicht machen. Ey... Ich war gerade so in Panik. Oh, da ist das Ziel. Ach, wisst ihr was? Komm, wir machen es einfach noch kurz mal kurz zu Kirby. Ist jetzt egal. Ich hab jetzt, ich weiß jetzt, wo das Ziel ist. Ich weiß, was ich genau machen muss. Sorry, dass ich die ganze Folge lang an diesem einen Level hier dran hake, Aber ich versuche mal in dieser Folge noch die Welt zu zu bringen. Ich versuche die nächsten Level ein bisschen zu, bisschen zu speedrun. Oh mein Gott, blind speedrun. Heftig, OMG. Guys, das ist so epic. So. Zack. Und dann schafft man es auch. Muss man halt wissen, was man macht. So, und dann hier lang gehe okay, ich jetzt mal. Ich will wissen, was es hier unten gibt. Cool, nichts. Okay. Okay, aufpassen. Das war's. Und dann abdrücken. Und dann äh, komme ich dich mal nach oben. Oh yeah. Epic Fail! Gut, aber jetzt, genug gumpf ge gespielt, jetzt, jetzt spielen wir um den Skill! Äh, oder Luck? Keine Ahnung, wo lang links? Äh, ja, war auf jeden Fall ein Gegner. Keine Ahnung, ob ich den besiege. Nee? Wie besiege ich den denn? Was mache ich denn bei dem? Ja, der macht es immer wieder weiter. Hm? Was muss ich denn machen? Hä? Ba wie ist er jetzt gestorben? Oh, ich check gar nichts mehr. Ach, egal. Oh, wir sind alle dann weg. Müssen wir das Level mehrmals machen, damit wir alle Wege sehen, oder? Wie verstehe ich jetzt das Level? Oh, oh. Ja... Was, der Kid Instant? Was ist, was... Oh Gott, diese Animation! Okay, ich bin komplett verwirrt. Ich weiß hier absolut nicht, was gerade passiert. Aber gib mal deine Fähigkeit. Habe ich zumindest ein bisschen was zu wehren. Und dann falle ich auch nicht so schnell nach unten in meinen Tod rein. Ich glaube heute ist nicht wirklich mein Tag. Zumindest nicht in diesem Spiel. Wow. Oh, Moment mal. Ach, den Kauf, wir den, den, den hinter mir jetzt zum Kauf, weil. Ich wollte gerade sagen, hier ist doch bestimmt irgendwas im Wasser. Hab's schon gerochen. Ja, ja, das, das riecht nach Heilung. maxi Tomaten um genau zu sein. Mhm. Ganz gesund. Und so. Äh. Okay, was mache ich jetzt? Ich bin stuck. Oder nicht? Okay, das, die, die Stelle ist ein bisschen buggy. Die mag ich nicht. Aber wir sind durch. Äh, ja. Äh, okay, dann springt er raus. Ciao, wann sieht sich. Wow. Wow, wow, wow. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein! Ich wollte in die Sachen ran. Oh, wahrscheinlich brauche ich keinen dafür, oder? Heute ist echt nicht mein Tag. Ich habe fast gar nichts. Ja. Komm, machen wir das Level nochmal von vorne, oder? Ich glaube, es macht jetzt gar keinen Sinn mehr. Das Level soll man eigentlich mit einem Begleiter machen, glaube ich. Ich glaube, die ganze Welt soll man mit dem Begleiter machen. Mhm. Wirkt auf jeden Fall auf mich so. Ja, ist das Ziel. Ja, komm. Dann können wir zumindest mal kurz ins Ziel gehen. Weil da kann ich nämlich immer wieder Start und Exit machen und das ist halt schön bequem. Und yes! Irgendwie habe ich das ganz unbeschafft, denn ich brauche dringend die Bonazi. Ich habe ja keine Ahnung, wie die Büsse werden. Hoffentlich nicht so schlimm wie mein Skill. Komm, gehen wir wieder rein. Ja gut, äh, mit kein habe ich ja eigentlich schon mehr oder weniger gemacht. Was mache ich denn bei dem? Einfach auf ihn raus springen? Okay, einfach auf ihn drauf springen anscheinend. Okay, hier ist Rick. Ja, komm, treiben wir noch kurz Rick und mehr nicht, weil ich glaube, das Level sich jetzt nicht verändert, oder? Oh, Ja, nee, sieht nicht so aus, als hätte sich das Level noch irgendwie verändert. Ich glaube, das passt dann so, Bzw. das reicht dann so. Oh, aufpassen. Ich hab gedacht, aufpassen! Ah, ist das Water wieder weg! Oh, ich resette? Haha! Ha. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, das Level doch nicht nochmal neu zu machen. Man kann sich halt in den Türen einen Begleiter aussuchen. Links kein, rechts Rick und oben Kuh, glaube ich. Irgendwie so ist das. Auf jeden Fall hat sich das Level, sich das Level nicht äh, groß geändert. Und ich... Hier ist was. Secret? ein hm, Ständchen. Tschüss. Okay, cool. Nimm mich an. Du, du, du, du. Und, äh, ja, da das, das, das gibt's halt sonst, außer diese paar, paar Bonus-Sachen, die ihr gesehen habt, gibt's da halt nichts im Level. Also, kann sein, dass es in dem Level den Rainbow Drop gibt, aber das, das gucken wir noch nach. Das gucken wir später nach. Ist da unten was? Oh, nein, da wäre jetzt fast gestorben. Man muss auch hier aufpassen bei den Gegnern. Oh. Weil die, wenn man von Gegnern getroffen wird, dann hat, dann kriegt man richtig viel Knockback und kann kurz nichts machen. Und wenn du dann in den Abschluss fällst, dann hast du ein kleines Problemchen. Wow, bitte nicht. Okay. Bosskampf gegen einen Spike oder was auch immer du bist. Lol, was? Mhm. Oh! <lacht> lustiger Gegner. Mag ich. Das ist ein lustiger Gegner. Den, der gefällt mir. Aber kann er doch irgendwas anderes? Das ist ein bisschen einfach. Oh. Ja, kann da. Na, verdammt. Er dasht. Perfekt. Boom. Einmal noch. Du, du, du. Du, du, du. Was macht der? Wo, wo? Hey! Was soll das denn? Hm. Okay, nicht mein bester Kampf, aber auch nicht mein schlechtester. Deshalb... Egal! Und wir kriegen Rick. Oh. Ja gut, ich werde sowieso nicht bei so einem Level. Oh Gott, den hätte ich gerne. Aber nicht verlieren, nicht verlieren, nein. Okay, auf dem Boden kann ich mich noch frei bewegen. Das ist sehr gut zu wissen. Ich muss auch. Es ist auch gut zu wissen, dass Eier, ah ja, zwei Leben haben. Weil daraus schlüpft da noch was. Alter, was, was ist das denn bitte für ein Level? Hä? Okay, manchmal kann ich aber trotzdem nichts machen, merke ich. Seltsam. Da möchte ich hoch. Yes! Ach, da muss man sogar hoch. Okay, aufpassen. Ich bin fast tot. Jetzt nicht abkratzen hier. Siehst du, keins fast tot. Ich lebe da dann noch. Zum Glück. Kann er unter Wasser atmen? Hamster können das ja normalerweise nicht. Können allgemein nicht schwimmen. Sollte man also nie mit in Kontakt mit Wasser bringen. Zumindest nicht so, dass die da schwimmen bzw. trinken könnten. Das ist nicht gut. Macht das nicht, Leute, wenn ihr einen Hamster habt. Oder macht sowas auch nicht, wenn ihr einen Hamster habt. Das ist nicht gut. Oh, Aufzug. Was? Wie hat mich das ge- Okay. Ich sterbe, dann bin ich tot. Ja, okay. Weiß nicht, warum ich von seiner Explosion getroffen werde. Finde ich ein bisschen unfair. Aber gut. Ich hab das Spiel nicht gemacht. Ich darf ja nichts sagen hier. Oh Gott. Heute die richtige Fail-Part. Aber Leute. Ich verspreche euch. Nächste Folge wird's anders aussehen. Nächste Folge gebe ich mir mehr Mühe. Oder, wisst ihr was, ich gebe mir jetzt schon mehr Mühe. Ab jetzt. Oh Mann. Oh oh, oh oh. Genau das machen wir. So, dann nehmen wir hier einen mit. Zack, komm mal her. Perfekt. Wow, ah, der kam aus Nichts. Hab ich habe mich ein bisschen... Da kam so ein bisschen... überraschend, finde ich. Und durch! Haben wir noch Zeit? Ah! Aber wisst ihr was? Ich habe jetzt so viel gefällt. Da machen wir noch ein Level. Stimmt, da könnten wir tierisch aber auch direkt Boss machen. Je nachdem, wie lange dieses Level jetzt hier dauert. Wenn es ein kurzes Level ist, dann machen wir gleich noch einen Boss. Ansonsten spare ich mir das für Anfang nächste Folge auf. Doch, ja, wir werden sehen. Du, du, du, du, du, beziehungsweise ich. Ihr wisst ja schon, wie lange das Video geht, der wird da, da, da, Kann ich unter Wasser die Attacke einsetzen? Anscheinend. Okay. Mhm. Mhm. Aufpassen. Dieses scheiß Blooper. Verschnitte. Bei denen muss man sich... besten nicht blicken lassen. Ja, ja. Äh, ne, hier gibt's nichts. Verdammt! Ja, gut, okay. Ey! Der gleiche Gegner kann mir zweimal Damage machen? Wie unfair. Ich musste doch da hoch! Ah, ich verspreche euch, nächste Folge gibt's mehr Skill. Heute oh, ist anscheinend einfach nicht mein Tag für dieses Spiel. Ich bin einfach super schlecht gerade. Ich weiß nicht, wo es liegt. Manchmal hat man das einfach, wenn man ein Spiel spielt, dass man einfach richtig, richtig sackt, aber ist ja nicht schlimm. Wir haben ja alle unsere Spiele, wo wir nicht gut sind, aber ey, warum muss es bei mir Kirby sein? Ah, komm, ich mach, die, ich, ich mach die Fähigkeit sowieso nicht. Hm. Okay, komm, nein, nein, nein, nein, nein, hoch da. Besten Button, bis da irgendwas, na, ja, okay, oder so der Wahl. Wir gehen rechts Oh, hi, hi Weißt du was? Ich will dich sogar haben Weißt du was? Ich will doch doch lieber sterben Uff Fragt mich nicht, wie das passieren konnte Oder das Okay, versprochen Versprochen, versprochen, versprochen Ab jetzt keine Fails mehr wenn ich jetzt noch einmal sterben sollte, beendet das, das, endet das Video. Ich gebe mir jetzt ganz viel Mühe. Hey, hey, hey. Oh mein Gott. Okay, einfach drüber springen, perfekt. Guck mal, wenn man sowas sagt, dann wird man doch einfach so besser im Spiel. Also Leute, einfach sagen: Wenn ich jetzt sterbe, höre ich das Spiel auf. Und dann stirbt ihr nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das? Was? Was? <lacht> Nein. Das ist der Rainbow Drop. Ich brauche den. <lacht> Was bräuchte ich denn für viel? Ah, oh, wahrscheinlich den Igel, den ich gerade gesehen habe, oder? Oh, ich darf sogar nochmal auswählen. Das ist aber sehr nett. Moment, kann ich ihn einfach... Hier? Oh. Ich brauche hier was anderes anscheinend. Ja, weil die Delay so hoch, dass ich, wenn ich die Attacke einsetze. Ja. Ach Mist. Okay, keine Ahnung, wie man das macht. Äh, was ist das jetzt hier? Oh. Ich weiß, was das hier ist. Mm -hmm. Und ich glaube. Mm -hmm. Ich glaube, was das hier ist, erzähle ich euch in der nächsten Folge. Und dann holen wir auch in der nächsten Folge sofort das Rainbow Drop Up. Ja, Folge ein bisschen chaotisch. Aber let's go, wir kriegen doch das One-Up. Und äh, ich wünsche euch dann noch viel Spaß. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, ich fälle nicht mehr bei Kirby. Bibel 2.